Naja, also das, was ich da empfunden habe, und ich stelle mir gerade vor, ich nehme viel zu viel Raum ein, ähm, war... Finde ich nicht. Ich höre dir sehr interessiert zu. Mhm. War ich finde es egal, wer spricht. Mhm. Ähm. Ich, ich, ich, ich war sozusagen so ergriffen, ich, dass ich lag dann am Boden und habe gedacht, ich bin auch der Boden und auch der Raum um mich herum. Und ich habe keine Drogen genommen. Genau, hast du das gedacht oder gefühlt in deiner. Erinnerung? Ich habe das wahrgenommen, hm. so wirklich gespürt. Ja. Und das jetzt hier, war das gerade ähnlich? Nee, das war irgendwie nur überraschend, lustig, wie sich das jetzt anfühlt, aber es war trotzdem irgendwie so. Ich, der Wahrnehmende, also dieser Organismus, der Wahrnehmende. Ja. Und der fiel in dem Erlebnis weg. Dieses Gefühl, dass es ja, der Boden und das ich, das da, ist was Verschiedenes. Da war nicht mehr so ein Ich und das da draußen, wie du es ja. gedeutet hast. Das war einfach nicht da. Und es hat trotzdem mit einem Organismus zu tun, der auf diesem Boden ist. An diesem Ort ja. ist zum Beispiel. So. Nur ähm, was da wegfällt ist dieses äh, und dieser Organismus macht eine andere Erfahrung als dieser Organismus. Mhm. Immer mal wieder, ja, so einfach wo, wo er halt ist. Ja, der eine ist Pommes, der andere nicht so und so weiter. Und der eine liegt am Boden und fühlt sich eins mit dem Boden der andere ist woanders. Ja. Ähm, also Organismen machen unterschiedliche Erfahrungen mit einer Menge Ähnlichkeiten, weil wir so ungefähr dieselbe Baureihe sind so ungefähr. Freitagsschicht. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> so, ähm, und äh, dieses Wort Bewusstsein hat verschiedene Bedeutungen. Die eine ist, was dieser Organismus genau erlebt. Ja? Und das unterscheidet sich natürlich von dem, was ein anderer Organismus erlebt. Mhm. Ähm, und dann gibt es dieses Bewusstsein, was worüber du jetzt gerade gesprochen hast, was auch zu tun hat mit dem Organismus, aber nicht darauf begrenzt ist und schon gar nicht ist dieses der Besitzer darin, der die ganzen Erfahrungen auf sich bezieht. Das ist doch meins und so weiter. Nein, das ist das vom Organismus. Ja. Und dann gibt es, dieser Organismus hat, sehr, wenn man ihn lässt, eine sehr, sehr fließende Grenze nach außen. Ja und nach innen und so weiter ist nicht wirklich so eine, eine Grenze und wir können die Grenze im, im Gedanken immer feststellen und sagen doch der Arm ist hier und hier ist er nicht mehr und so weiter ja. aber du spürst halt einfach wenn du so machst spürst du weißt du du spürst das spürst du ja, so einfach und du atmest die ganze Zeit hier diese Luft ein, die wir schon 25 so war, jeder von uns. <lacht> und so weiter. Ja, das ist einfach was sehr, sehr Fließendes. Du bist, äh, der Organismus ist nicht getrennt von der Schwerkraft und den ganzen Sachen. Ja, so einfach, das ist ein Zusammensein und trotzdem eine eigene Perspektive. Niemand sieht die Welt oder diesen Raum jetzt und ein bisschen kleiner zu machen, so wie du. Mhm. Mit deiner besonderen Sehschärfe, mit deinen Sehgewohnheiten, von dieser Perspektive aus. Ja. Das ist eine, eine Perspektive, die das Bewusstsein einnimmt. Mhm. Ja. Das ist nicht dein Bewusstsein, sondern der Organismus gehört dem Bewusstsein sozusagen. Oder, oder schaut durch diese... Der Organismus den, gehört dem Bewusstsein. Der, der, der Organismus ist das, wodurch das Bewusstsein jetzt schaut. Und der Organismus schaut sein schlecht hin. Das Bewusstsein, Bewusstsein schlecht hin. Gut hin. Gut hin. So weißt du so wie zum Beispiel du hast ein anderes Gefühl in deiner linken Hand als in deiner rechten Hand. Ja? Trotzdem dasselbe Bewusstsein. Unabhängige Empfindungen selbes Bewusstsein. Ja? Und du sagst okay ich bin der Besitzer der rechten Hand. hab grad aber ein bisschen ärger mit dem Besitzer der linken Hand. Ja? So. <lacht> Aber eines Tages vertragen wir uns wieder, also das ist halt einfach, das ist was dazukommt, dieser Besitzer, ähm, der sich dann, der einen Abstand von allem anderen hat und dann sagt, das ist doch mein Bewusstsein, da drin im Organismus, dieser Besitzer, das ist, darauf zielte, glaube ich, die Frage auch, wie fühlt sich das an? Ich glaube nicht, dass du diesen Besitzer findest, sondern du hörst immer nur eine Stimme, die sagt irgendwie, ja, das ist doch meins. Ja? Und äh, das bin doch ich und so weiter. Und was du findest, ist ein Gefühl von getrennt sein, was manchmal verschwindet, im Gegensatz zu dir. In dieser Erfahrung war, war kein Gefühl von getrennt sein. Du warst aber weiterhin da. Also kannst du nicht das Gefühl von getrennt sein sein. Aha! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ging jetzt zu klein. <lacht> Das Gefühl vom Getrenntsein ist nur etwas, was auch im Bewusstsein auftaucht oder nicht. Ja. Wenn dieser Besitzer weg ist, geht alles weiter wie bisher nur irgendwie netter. Weil nicht getrennt, nicht einsam. Es ist nur, äh, dieses Gefühl von getrennt und Einsamkeit bezieht sich auf alles und nichts, ja? Auf jeden Gedanken und so weiter, aber wenn du schaust, was es ist, findest du nichts. Ja? Du findest nur etwas, was sagt, aber trotzdem ist es meins. Ja, ja es ist einfach sehr überzeugt. Ja, genau. Es ist etwas, was sehr überzeugt ist, dass es meins ist. Ja, genau. Das ist aber was gelerntes. Ich ich kann jetzt da auch nur äh, spekulieren, mhm. aber ich glaube nicht, dass du so auf die Welt gekommen bist. So von, hey, hier drin alles meins, ja? so und da draußen macht, was ihr wollt, aber das ist meins. Ja? Sondern einfach ein sehr fließender, was du dann wieder entdeckt hast sozusagen. Ne? Und dann ist mhm. das, dann lernen wir, okay, ich bin da drin. Ja? Weil wir lernen zum Beispiel, wie, wie lang ist mein, mein Arm und so weiter. Ja? Da komme ich nicht hin und wir lernen, dass wir Gedanken haben können, und die Mutti kriegt es nicht mit. Ja. <lacht> wir können Sachen anstellen, an die wir uns ganz klar erinnern, und wir können sagen, ich war das nicht. Ja. So, Da kommt halt einfach so ein Gefühl von, von boah, ich bin der Besitzer von den Erinnerungen und von diesen Gefühlen und von diesem Organismus und so weiter. Und wir lernen diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel, ich kann die Tür selber aufmachen. Ja. Mhm. Selber, allein, das ist eine Zeit lang richtig wichtige Wörter. Wo der Organismus lernt, Fähigkeit zu entwickeln, selber Schuhe zu binden und so weiter. Aber Kinder haben zum Beispiel dieses, äh, diesen Zeitpunkt auch, wo sie ich, wo sie ich, wo es das Ich gar nicht gibt. Also ähm, für sie ist ja lange also der Name dann die Person, aber ja. das Ich existiert nicht, ist genau. das, das? Aber geht es dann so erleben, wie er an dem einen Tag, wo er erzählt hat? Das weiß ich nicht. Ja, eben. Das davor ist halt, äh, davor ist halt äh, zum Beispiel, dass ein Kind sagt, Silke müde oder ja. Silke Hunger oder Silke spielen oder Silke und Papa, oder, was weiß ich. Ne? So. Bevor wir dann, ah ja, ich, ich bin ja was anderes als die ganzen anderen Personen sozusagen. Warum geht eigentlich auch wirklich dieses Einzelne? Also, ist das, ist, denkst du, das. So? Ich denke, dass. Du musst einen Ring nach machen. Da und links. Weg. Weg. Entschuldigung, Heizung ist Wir gehen kurz in die Werbung und kommen gleich zurück. <lacht> das ein anderes Wort geht es weiter. Darf <lacht> ich in der Werbepause kurz. Was sagen wir, kommt gerade die Idee, beim Programmieren hat man ja eine Variable, hat man ja variablen die Möglichkeit, das ist jetzt ein Platzhalter für, für Sachen, die man da sagen kann, wie eine Variable Ich. Mhm. Die Ich braucht man aus praktischen Gründen für die Kommunikation, mhm. sonst muss man immer das umständlich sagen, das ist jetzt dieser Organismus gemeint, weil es soll jemand anders, dann muss dann auch sagen, das ist dieser Organismus gemeint. Aber für den als einzelnen Organismus ist es, aus, ist es ja nicht wirklich nötig. Funktioniert ja alles andere ohne eine zusätzliche Konstruktion von einer Figur. Also das heißt, da ist der Organismus und jetzt braucht man scheinbar nochmal eine Idee, dass da noch ein Männchen ist in dem Organismus. Aber mir kommt sofort, wie ein Programmierer der nutzt halt die Variable, weil das viel praktischer ist der kann nicht, muss nicht jedes Mal den Organismus eintragen in seinen Code, sondern das sagt halt einmal ich. Mhm. Damit in der Bäckerei, die Leute, die da etwas bestellen wollen, nicht sagen, dieser Organismus möchte jetzt zwei Semmeln haben, mhm. sondern einfacher ist, ich möchte jetzt einfach zwei Semmen haben. Mhm. Also so, so kommt mir das jetzt mittlerweile vor, dass das eine unnötige Mühe ist, wenn man nicht gerade was reden muss, oder Sie sich ausdrückt, dass man diesen, diesen Platzhalter, diese Variable, eigentlich nicht braucht. Und wenn man sie nicht braucht, dann funktionieren die Sachen ja genauso ohne. Das ist, ist für mich jetzt immer wieder, wenn das Wort ICH dann auftaucht und jemand hat aus, dieser, aus diesem Platzhalter plötzlich eine Figur gemacht, wie ich auch das mache, das ist eine unnötige Zusatzmühe, also die schon, schon mal nicht wirklich irgendjemand hilft. So würde ich, würde ich sagen, dass das, das ist, es läuft auch ganz ohne. Und nach hat dieser Platz halt auch noch so, solche Effekte, die du beschreibst, die ich hier genauso kenne. Dann ist plötzlich jetzt zu diesem Organismus noch ein übergeordnetes oder dahinterstehendes Wesen, was verteidigt und unterstützt werden muss. Das ist sowas wie Gott, gell? So ein Platzhalter wie Gott, gell? Ja, also das ist halt eine Figur, die erfunden worden ist. Aus praktischen Gründen, später vergisst man, dass es nur praktische Gründe sind, mhm. sozusagen. Ich also, ich, so geht doch keiner ran, dass er sagt, aus praktischen Gründen schaffe ich mir jetzt ein Ich. Nein, das, war das, das ist wahrscheinlich ganz Flott, es geht ganz flott nebenher. <lacht> ich, ich, vermute, ich vermute, dass es nicht mal, nicht mal äh, äh, soziologisch passiert, also dass man wieder Zeit beigebracht kriegt von der Umwelt, sondern so, man könnte auch vorstellen, dass es da auch so, so, so, so, ähm, so ein biologisches äh, Ding gibt, dass sich da eben so, so ein Ich bildet, wie sich eben so ein um Sandkorn in der Muschel eine Perle bildet. Also das ist, eigentlich, das ist einfach so zu unserer so, Natur dazugehört, dass wir ein Ich bilden. Und da gibt es gibt manche Leute, die ein Blick haben, dass sie ja. durchschauen. Ja, dann machen halt weiter. Also es hat dann sozusagen einen praktischen Nutzen. Ja, ich, Ja, im Nachhinein, kann ich, im Nachhinein kann ich immer alles begründen. Ich sage, aha, da ist ja ein Ich da, das muss ja einen Grund haben. Und dann kann ich im Nachhinein kann ich ja alles begründen. Also ob es wirklich einen praktischen... Mhm. Nutzen hat, es ist da und es hat bestimmte Funktionen. Wenn ich sage, es hat einen praktischen Nutzen, dann, dann, dann, macht, dann ja. bewerte ich das ja Also ich, ich behaupte mal, die allermeisten Menschen nutzen das Ich-Konstrukt. Ja, also die haben das entwickelt und wenn du sagst, das ist sogar theologisch angelegt, habe ich kein Thema mit. Ja, ja. <lacht> ja. Aber ich wollte nur sagen, also das, das, das haben wir uns ja nicht aus einer praktischen Überlegung heraus angeschafft, mhm. sondern uns irgendwie. Ja, das, das Ich zu nennen und äh, so darüber zu reden, das hat das sozial eine sehr praktische Seite. Zum Beispiel, wenn wir essen gehen und jemand sagt, wer hat den Burger bestellt? Ja, da, und wir, wir geben die Antwort, ist doch egal. Aber das, äh, das findet die nicht so. Äh, äh, sondern dann ist es die sinnvollste Antwort, Ich. Ja, so, einfach um klar zu machen, dieser Organismus oder so. Und, Jetzt haben wir die Erfahrung, da gibt es unterschiedliche Organismen, wie zum Beispiel uns hier, ja, und wir, um auf das mit den Kindern zurückzukommen, wir lernen halt Fähigkeiten, der Organismus liebt es zu lernen. Und äh, ist dann, kommt dann eben in diese Phase von selber machen und so weiter und freut sich, dass er jetzt, äh, das, das Kind freut sich, dass es die Acht Schritte zur Mama machen kann und nur einmal hinfällt dabei und so weiter. Ja, und so weiter. Der Organismus freut sich über sowas. Sagt, ich habe das geschafft selber und so weiter. Und das ist, so lernt der Organismus halt. Und bezogen auf diesen Organismus. So wie wir in, in, bei den Tieren zum Beispiel sehen. Zwei zwei Tiere streiten um das Futter oder so. Beiden Organismen scheint es wichtig, Organismus scheint es wichtig, dass Sie das sind, die das fressen. Nicht, ja? ist doch egal, irgendein Organismus wird schon fressen. Ja? sondern Das ist das Problem, das ist der Organismus, der sagt Hunger, jetzt ich. Ja? So. Nur ähm, ist das nicht alles. Ist, wenn wir schauen, ist, das, ist der Organismus was, Erstmal, was vom, vom Rest der Welt einfach nicht wirklich getrennt ist, sondern immer in Kontakt ist, immer in Zusammenspiel. Ist immer Zusammenspiel. Und ähm, zweitens gibt es etwas, was einfach nicht getrennt ist und was nicht ähm, in diesen Organismus eingesperrt ist, nämlich das Erleben von Präsenz, die Bewusstheit, jetzt, die durch diesen speziellen Organismus schauen kann. so Die Vorstellung ist, wir nehmen dieses, dieses Erleben vom Organismus und rechnen es hoch und sagen, aber wenn das ein Bewusstsein ist, dann müsste ich doch wissen, was du denkst und was du in der Tasche hast. und äh, so äh. Also sozusagen der Superorganismus, der über alles Bescheid weiß. Aber es ist einfach, alles was erlebt wird, ist abhängig von dem Organismus. Und in dem Organismus gibt es dieses gelernte Konstrukt von, der Besitzer, der, der den Laden managt und so weiter. Wenn der Besitzer weg ist, fühlt sich der Organismus nicht mehr getrennt. Obwohl immer noch der Gedanke da sein kann, okay, also zum Beispiel, wie viel Plastik dieser Körper ein und wie viel Platz soll er nicht einnehmen oder sowas. Ja? Einfach so körperliche Begrenzungen. Ja? Auch zum Beispiel körperliche Begrenzungen im Sinne von... Ähm, nur weil jemand anders äh, jeden Tag äh, laufen gehen kann, kann ich das noch lange nicht. Äh? Dieser Organismus. Zum Beispiel. Oder weil ein Organismus ein Frühaufsteher ist, ist dieser Organismus. Und sagt, Ach, wenn wir halb elf anfangen, reicht doch auch. Die speziellen Eigenschaften und so weiter von dem Organismus. Haben nichts damit zu tun, dass da ein Bewusstsein ist, in dem die Organismen alle auftauchen. jetzt ein bisschen anderes Bild dafür zu bringen, das ist wie wie ein Feld oder wie ein Raum, in dem das alles hier auftaucht. Das Licht und alle Gefühle in dem speziellen Organismus taucht alles gemeinsam auf, ohne dass da eine Trennung wäre. Das denkt man sagen ja, aber was die rechte Hand fühlt, ist ja was anderes, als was die linke Hand fühlt. Oder das Sehen von der Hand ist ja was anderes, als das Fühlen von der Hand. Ja, aber im direkten Erleben ist das beides zusammen. Das Sehen und das Fühlen. Genauso höre, ganz genauso höre, wie wenn ich jemand anderem zuhöre. Dass da gar kein Unterschied ist. Ich weiß auch gar nicht, bevor der Satz zu Ende ist, äh, was ich da eigentlich rede. Das <lacht> ist gut, das ist <lacht> fast immer so, oder? das, ja, das ist so ganz oft so. Du hast ja nicht selten vorher ausgedacht, wie der Satz sein wird. Ja, fang einfach mal an, irgendwas ja, ja, fängt klar, an klar, klar. und weiß noch nicht, wie es endet. Ja. Aber der Gedanke ist irgendwie da, dieses, was nee, man sagen nee, will. Gerade eben zum Beispiel, nicht, als ich angefangen habe zu reden, habe ich nicht so ein Gefühl da. Es so. war aber so ein Gefühl, was ich irgendwie ausdrücken, ausdrücken möchte, aber das findet dann erst durch dieses Nadelöhr von Worten irgendwie und wird dann so gesponnen. So ja, und dann, ja. Aber ja, nee, nee. das finde ich auch wie es beschreibt, dass es so, eine, so, ein, so, ein, ja, so, einen, so einen gewissen Raum für diesen Satz gibt. Aber wie der genau dann rauskommt, das ist dann fraglich, mhm. Aber er ist in einer gewissen Weise ist er vorbestimmt. Ja. Aber das Gefühl, was, diesem, was dem vorausgeht, ist in keinster Weise vorge. Ja. Also ich habe mich nicht entschieden, oder er hat sich nichts entschieden, dass ich jetzt als nächstes das und das fühle. Es mhm. ist so vollkommen wunderbar, das kommt ganz allein. Ja, darum hat man ja auch manchmal, wenn man etwas rüberbringen möchte oder wen überzeugen will oder was auch immer, äh, diese Sorge, dass es nicht rüberkommt, weil man es nicht vorprogrammieren kann. Man kann sich zwar überlegen, was in etwa man sagen möchte, aber ob es dann auch so rauskommt. Ich habe auch schon versucht, Leute zu überzeugen und habe mich selber vom Gegenteil überzeugt, ich ausgedrückt habe. Das ist das mit der Überzeugung. Ja. Ähm, ähm, mal, was ist denn für dich der Unterschied zwischen willkürlich und unwillkürlich? Wenn es da einen gibt. Willkürlich. Ich versuche jetzt da mal diesen beiden Wörtern Sinn zu geben. Also eine, man sagt doch, ich würde, man, man benennt es ja, dass jemand eine Handlung willkürlich vollzogen hat oder unwillkürlich vollzogen hat. Also für mich wäre der Unterschied, dass bei willkürlich ein bewusster Gedanke vorausgegangen ist sein Gedanke bewusst geworden ist, dass er sagt, so jetzt mach ich mal das und dann ein Gefühl von Entscheidung oder sowas. Also das ist absichtlich, oder? Ja, absichtlich, genau. Und bei unwillkürlich wäre es einfach kein bewusster Gedanke, also wie ein Reflex halt. Aber das ist doch eigentlich dasselbe, oder? Weil der Gedanke, der ist ja auch unwillkürlich gekommen, dass ich das ja. also absichtlich mache. Ja. Genau, also willkürlich, unwillkürlich. In meiner Definition würde sich beziehen darauf, ist da vorher ein Gedanke bewusst. Das ist einfach nur... Das unwillkürlich wäre ein Reflex. Ja, aber darauf zu hauen ist wieder willkürlich. Um den Reflex zu testen, meine ich. Mhm. Aber der Wunsch darauf zu hauen, um das zu testen, ist auch wieder unwillkürlich. Ja, zum Beispiel du gehst da ja zum, zum, zum, zum Doktor oder was und der, bei dem kommt unwillkürlich der Gedanke, oh, da sollte man mal Reflexe testen. Ja. Hm? Und wenn er dann seinen Hammer findet, dann testet er. Das meine ich mit Verwirrung. Vielleicht ist es ja auch gar nicht entweder oder, sondern es gibt ja so, so, so, so, so, so, so. fließende Übergänge dazwischen. Das ist be bewusster, ja. dann kann es ja noch ein bisschen bewusster sein oder weniger bewusster und unbewusster, bis, zu dem, bis zum Schlafwandel runtergefahren, ja. In einer Schlafhandel, dann ist ja gar nichts in der Birne. Und dann gibt es Reflexe und so. Und dann gibt es, äh, naja, wenn ich die, die Luft anhalte, ich halte die Luft unwillkürlich an. nicht bewusst aber unwillkürlich, wenn mir irgendwie Rauch entgegenkommt. Und dann kann ich aber auch Rauch gegen dieses unwillkürliche trotzdem ja. dagegen reinziehen. Äh, <lacht> ja, aber du sagst, wenn jemand schlafandet, dann ist da gar nichts, wenn man mal so salopp sagt. Ja. Die Frage stellt sich dann für mich direkt irgendwie, ist denn mehr in der Birne, wenn man ganz, ganz, ganz fürchterlich bewusst ist? Das ist gut. Ja, das ist gut. Was ist denn das Mehr, was da drin ist dann? Meinst du mit vielleicht? Was meinst du mit Birne? <lacht> Diese Ausgrabenbirne, die kommen sogar nicht bei. Hier kommt E27. Okay. Ich, glaube, ich bin so eine Das ist ja, Weißt du, so als, Sch als Schlafwandler ist bestimmt ein Gedanke da, von was jetzt zu tun wäre. Ja, also, ein Schlafhandler träumt ja irgendwas. Nee, der Schlafhandler träumt nichts. Hab ich hm. nichts, gehört ich den gehört in einem äh, in über schlafen und so. Also, ein Schlafwandler, der, der träumt auch nicht. Okay. Der ist gar nichts. Mhm. Die Schlafhandler, die ich so erlebt habe, schienen mir ziemlich zielgerichtet, zum Beispiel zum Kühlschrank zu gehen. <lacht> <lacht> Soll sagen. Ja, wer weiß, was da passiert. Und, sagen wir mal, es, es, es, wir mal, nehmen wir mal an, das, was er, dieses Eintageserlebnis, was er erzählt hat, ja. so einen Tag. Ja, an dem einen Tag. An dem einen Tag, da geschah es. Es begab sich, Sei da, sein Glauben dazu Es begab sich, ja. Also nehmen wir mal an, wir, wir, wir geben dem mal das Etikett bewusst, ja. dann ist alles andere unbewusst, was nicht das ist, oder wie? Wenn du das so definieren willst. Und ich, mein, ich meine, ich hm. meine. Weil jetzt ist bewusst zum Beispiel, äh, dass da eine Stimme ist. Hm. Und dass da Bewegung ist. Und dass da Geräusche sind. Also, also, also, also es ist, ist nicht nur anschalten, ausschalten, sondern es ist auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. bisschen mehr, bisschen weniger was? dass <lacht> so, diese, dies, das, das, diese Ich-Grenze so verschwimmen. Aber was hat das denn mit Ich zu tun oder mit Grenze? Da ist einfach Erleben. Ja. Okay, das bringt mich weiter. Gut, ich nehme Sie wieder zurück. <lacht> was wird denn jetzt weiterbringen in dem Fall? Wenn ich das doch, nachdem dem zurückgenommen ist, das Verständnis gewinnt. Ja, es ist ein Aha-Effekt. Wo ist der Aha-Effekt? Wo ist der Friede? Ich du wieder vor, wenn die Frage, wo die Verwirrung gerade ist? Hm? Du, du, du suchst nach einem Aha-Effekt. Ja, ja. Und scheinbar ist jetzt da ist das so, so wie eine Unklarheit. Wenn ich nicht weiter drüber nachdenke. Also ich, ich sage euch eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Das Denken kann immer wieder was Neues, Unklares finden. Die Lösung ist nicht, äh, jetzt habe ich alles durchdacht, jetzt ist alles klar. Ja? Das Denken ist das, wo die Verwirrung ist. Es wird immer eine nächste Frage finden. Ja? Soweit schön und gut. Aber wieso? Ja? Irgendwas kommt immer. Ja? Aber was ist denn jetzt mit Pluto eigentlich? Das stimmt, ja. Was sagst du denn zum Thema Erbsünde? Das Denken wird immer irgendwas finden, weil das Denken sagt: Okay, das war ja einfach. Hm. Was könnte man denn noch? Ja? So. Und so ist es eigentlich einfach immer nur so dieses lebendige Mysterium, muss man mal so zu sagen. So einfach dieses Staunen, was einfach nicht wirklich eine Frage hat und nicht wirklich eine Antwort braucht. Sondern das ist die Antwort auf eine nicht gestellte Frage. Ich denke noch, was du vorhin gesagt hast mit dem, wenn du was sagst, weißt du am Anfang nicht, was zum Schluss rauskommt. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich, ich, ähm, also Bewusstseinsinhalte können natürlich das, was ich jetzt da sehe, sein und dann eben auch so, ja, tatsächlich auch fertige Sätze oder auch Bilder. Und ich finde es, wenn ich so ein Gefühl habe, dann kann ich das oft im Körper lokalisieren, aber nicht immer. Das empfinde ich auch irgendwie, als wäre es so im Kopf geboren und sich dann entwickeln. Und am Anfang ist es tatsächlich noch so, wenn ich, also ich weiß, was ich jetzt sagen will, aber ich habe die Worte noch nicht. Also es hat sich noch keinen sprachlichen Niederschlag gefunden. Und sozusagen ganz am Anfang von diesem Prozess, erst beginnt es mir auch selber so richtig bewusst zu werden. Also es ist so, es ist ein, vielleicht so ein ganz bisschen vergleichbar, wie wenn ich jetzt die Augen geschlossen habe und dann sie öffne und dann ein Moment dauert, bis ich sortiert habe ah, Flaschen, Tassen, Kuss, Stuhl, Tisch und so weiter dieses, dieses Bewusstwerdungsding ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu so sagen würde ich will irgendwie, das dass das, es das halt sozusagen aus dem Nichts entsteht und dann da ist, oder sozusagen es mir nicht bewusst ist Irgendwo hat es einen Anfang und dann plötzlich überschreitet es ein, ein, ein, ein Level und dringt dann in mein Bewusstsein hindurch. Genau. Das ist vielleicht diese Frage nach Willkür und Unwillkürlich gewesen. Und ja, und ich glaube, die meiste Zeit identifiziere ich mich damit. Ich identifiziere mich niemals mit einem gefüllten Wasserglas, aber immer mit diesem: Ach, da bubbelt jetzt was hoch und das bin ich, was das jetzt denkt und erzeugt. Das ist glaube ich, wo ich meine, meine Ich-Identität her, ja, oder damit identifiziere ich mich einfach die ganze Zeit. Ja und bei mir kommt das ins Wanken, wenn ich, das, wenn ich einen Satz anfange und die Bewusstwerdung erst in dem Satz stattfindet. Da frage ich, Dann kommt ja dann irgendwie die Frage hoch, wer, was ist, wer wem was? Hilfe. Aha, keine Ahnung, was ist denn das? Dass ich da, da ist ja dann nichts, womit ich mich identifizieren könnte eigentlich. Das cool. Ja. Das kommt ja aus dem Nichts. Ich weiß ja nicht, was das ist. Wenn ich nicht weiß, was das sein könnte, dauerhaft, konstant, dann kommt es ins Wanken. Also ich bin absolut zufrieden mit der Erklärung sozusagen und in Frieden damit, wenn ich weiß, ah, in meinem Kopf, Chemikalien, elektrische Impulse und dann babbelt es halt irgendwie so. Das reicht mir. Ja, weil du hast es eben gesagt, du würdest dir Bild und teilweise auch kontrollieren können. Klar, ich könnte jetzt über Sex nachdenken oder über... Ähm, ja, aber warum fielst gerade jetzt Sex? Ja, telefon vorher. Ja, ich ja, ich ja, ich ja nicht. keine ich Ahnung, das genau das. Genau. Keine Ahnung, genau das. Ja, Chemie wäre eine gute Erklärung. Eine von vielen. Ja. Chemie? Chemie. Hirnchemie. Ach, Hirnchemie. Teil Anderes Wort für Baba weiß es nicht. <lacht> ja. <lacht> Danke. <Yes. lacht> ja, und warum hält es dann im Alltagserleben doch immer wieder daran fest, als könnte es? Als, hätte es da als wäre das konsistent, als wäre das beeinflussbar, als, ich, als hätte ich es gemacht, obwohl es doch in jede, fast in jeder Minute oder noch öfter sich darstellt. Als Wer wäre erfunden? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, warum? Warum das? <lacht> das? Das war eigentlich deine Frage. keine Ahnung. Also nicht. Echt nicht. Meine Frage war, warum hält das dann irgendwie so fest? Da drin? Ja. Das ist genauso nicht, nicht beantwortbar. Also, ich habe eine Theorie dazu. Und die ist, dass diese Identifikation loszulassen, um es jetzt mal irgendwie zu sagen, da ist nicht wirklich was, was loslässt oder so, aber wenn die ins Banken gerät oder wenn die durchschaut wird, dann ähm, kann das einfach eine Menge Angst auslösen. Und dieses Gefühl von Leere, was dann da ist, das ist eigentlich das, was die ganze Zeit vermieden werden soll. So und wo wo das Hirn sofort oder nach zwei Sekunden in die Bresche springt und sagt Moment, da habe ich doch eine Frage oder sowas. Ja, oder so. Das dass dieses äh, Bodenlosgefühl, ähm, was wir eigentlich sind. Das ist das, was die Identifikation fürchtet wie, wie den Tod. Das ist die Identifikation, das ist die nicht die Desidentifikation. Die Identifikation, das wofür... Äh, sich Leute gewohnheitsmäßig halten. Ja, also das ist ja die Angst vor Ja, der ja. ist das hat also. ja. Ja. ja klar. Ja klar. Also ist die Identifikation im Prinzip einfach mhm. nur das Festhalten an dem Strohhalm. Festhalten. Ja. Also Und so die Strohhal. nicht. Der Strohhalm ist ja, der, der Strohhalm ist nicht vorhanden. Ja. Der ist beliebig, der ist auspauschbar. Also, also ich, was, ich, was ich gehört habe, so, warum sie zum Beispiel äh, da im KZ die ganzen Häftlinge alle geschoren haben und alle äh, und so, ja, um, um denen die Identität mit wegzunehmen und manche, die haben dann halt noch durch, durch Kultur und, und so eine, eine andere Identität noch behalten, die haben dann leichter überlebt, was weiß ich, dass sie einen Glauben hatten oder dass sie... Äh, das weiß ich, da die Kommunisten, die haben versucht, die Jugendlichen im KZ ein bisschen, ein bisschen dass, dass die gescho bisschen geschont werden von den, von den Wärtern und so. Ähm, also dies, dies, dies, dieses Identifizieren, das, das nimmt sich zwar gerne das Äußere, aber es, es kann auch was anderes sich hernehmen. Das kann sich alles nehmen. sind stinke sauer, dass Pluto kein Planet mehr ist. Oh, kann. Von Amerikaner, den entdeckt hat. Ah. Wo bei Pluto war? Ja, und was ist Pluto jetzt? Also Ein Zwergplanet. Aber doch noch einer. Oh, oh wieso? Ein Himmelskörper. Oh, gibt doch nur Es gibt doch nur Sterne, Munde ja und Planeten, oder? Da ja, das ist noch die astral u also Aber in ab einer bestimmten Größe darf man sagen, es ist ein Planet. So ungefähr ist das, gell? Mhm. Soll ich den Schatten okay. Ist das unser ein Nasdruck? Das ist halt ein Gesteinsdruck, ein großes Gesteinsdruck. Ja, das ist das halt mit Benennungen, gell? Pluto selber hat es mir jetzt nicht so viel geändert. Die Ehre ist halt weg. <lacht> die löst sich aus der Sicht zu aus. Die Ehre. Genau, indirektes Erleben. Ja, schönste <lacht> Beispiele. Endlose Möglichkeiten. Endlos, endlos. Macht Spaß. Können wir auf Herrn der Ringe gucken oder so? Da sind diese ganzen Erscheinungen, um nochmal hier so ein Reset <lacht> zu machen. Meine Hunger erscheinen. Ja. Ähm, diese ganzen Erscheinungen, die ähm, lustig sind, faszinierend sind, bunt sind, laut sind, leise sind, interessant sind und so weiter. Und zu diesen Erscheinungen gehören auch Gedanken, die da auftauchen über Gott und die Welt und ob es Gott gibt und wer die Welt gemacht hat und, und so weiter. Endlos faszinierende Inhalte. Und vor lauter ähm, Inhalten, die unendlich verschieden sind, andere Inhalte hier, andere Inhalte da und so weiter, vor lauter Inhalten wird, äh, geht sehr in den Hintergrund. Diese, diese die gemeinsame Quelle von allem. Die, diese Stille, die äh, das alles erlebt, die Stille, die nicht gebunden ist an den Organismus, da gibt es nicht deine Stille und meine Stille, da ist einfach eine Stille, die dann die verschiedensten Verzweigungen und in, in unendlich viele Formen und in der unendlichen Vielfalt sich manifestiert. Wenn die Aufmerksamkeit sich in den Inhalten verliert oder in den Inhalten spielt, ist das eine Zeit lang lustig, interessant und so weiter und äh, gleichzeitig fühlt es sich immer ein bisschen unvollständig an. Also so angenommen, wir sitzen jetzt hier und spekulieren über warum ist das so und so und wie wäre es, wenn das anders wäre und so weiter. Ähm, dann ist das irgendwie im Moment ganz unterhaltsam, trotzdem bleibt irgendwie so ein gewisses Gefühl von naja, <lacht> oh, so bisher, genau, so ein schales Gefühl, so ein, also so, egal was man sich sucht, egal was man findet, egal was man macht, bleibt eventuell so ein schales Gefühl von, okay, das ist es irgendwie nicht so ganz. Und was es ganz ist, ist, wenn die Stille nicht ausgeblendet wird, in der das jetzt alles gerade auftaucht. Diese Stille, die sich anfühlt wie eine, wie eine Leere. Egal wie voll die, dieser Raum ist mit Worten und was weiß ich, ist da weiterhin eine Stille, die sich als das ähm, zeigt. Und diese Stille ist nie weg, kann aber sehr in den Hintergrund geraten, wenn wir es überlagern mit was anderem. Diese Stille, probiert mal euch mit der zu identifizieren. Ja, da ist ja niemand der das probieren kann und die Identifikation ist doch blöd und so weiter, aber einfach Du bist die Stille, in der das alles auftaucht. Und das Denken sagt, ah, interessant, Stille. Dazu fällt mir eine Geschichte ein. Was ist denn jetzt stiller? Ja, so, so. Angenommen. Ja, so, und, das, ja. und das sind dann einfach weiterhin, das Denken, die Aufmerksamkeit ist, konditioniert drauf und absolut fasziniert von Inhalten nicht von Stille außer wenn es sich der Stille zuwendet und dann sagt Hach. wie wendet sich das wie macht man das? indem du darauf achtest da ist Stille, in der das alles erscheint in allem ist eine Stille das Erleben was das erlebt, ist Stille das ist nicht wer das erlebt, sondern was was erlebt das alles? Stille Das ist eine Stille für diese ganzen Erscheinungen und eins noch. Ne? Was jetzt in mir vorgeht, ist, dass ich jetzt versuche, diese Idee, diesen Gedanken der Stille irgendwie weiß ich nicht, mit Leben zu füllen oder zu fühlen oder wie halt ja. Also okay, es dürfen nicht die Gedanken sein. Das ist es nicht. Das ist nicht was ist es dann da? Ah, da kommt schon der nächste. Ha, das ist es aber nicht. Also das passiert jetzt nie. Ja. Und da ist eine Stille, die diese Aktivität bemerkt. Dieses, okay, Gedanken sind es nicht, was ist es dann und dieses Rumschieben und so weiter. Da ist eine Stille, die diese Aktivität erlebt, bemerkt. Und die ist kein Gegenstand, die ist, was, die ist nicht so irgendwie, such die Tasse A ah, da. Ne? Also es ist, ist nicht ist die eine Reflexion, oder ein, einfach nur ein weiterer Gedankeninhalt. Ah, jetzt. Für die Gedanken ist es ein weiterer Gedankeninhalt. Aber die Gedanken, ich weiß schon, <lacht> die sind sehr schwierig. Das Wort Stille ist auch, kann man da auch Raum für so? Nee. Okay. Normal okay. Wie viel habe ich noch? Wie Dreimal darfst Na gut. Wow. Das erinnert mich an den, worauf du am Anfang glaube ich, versucht hast zu formulieren, oder so wie ich dich verstanden habe, war, dass der Sehende und das Gesehene das Gleiche sei. Ich glaub, das so das sagt das man gut. es, genau. So sagt man so so es, in den tollen Büchern. <lacht> Und das ist auch mehr als meine Sinneseindrücke oder was anderes als meine Sinneseindrücke. Das ist das gemeinsame hinter allen Sinneseindrücken und in allen Sinneseindrücken. Ist es nicht das, was, was die Sinne Eindruck gewarnt, also das, was es erlebt. Das Erlebende. Mhm. Die Lebendigkeit, man schon machen. Aber es gibt nichts, wo es nicht ist. Es ist nicht irgendwie, okay, also da hört jetzt die Stille auf, weil da steht eine Flasche oder da sind jetzt Worte oder so, sondern es ist einfach. Man kann es nicht wirklich in Worte fassen, weil es einfach keins von diesem Erdenken wie Stimme oder Flasche oder was auch immer. Ich habe gedacht, die Tür brennt vielleicht, wenn der jemand. <lacht> also, ja. und Ach, Ach, diese Stille. Ähm. <lacht> und diese Stille? Ist immer da. Auch in den Erscheinungen. <lacht> weil Beim normalen ja Schöner sozusagen, ist die Erscheinungen irgendwie die Stille in den Hintergrund zu drängen. Ja, die diese Stille, Stille, die eine Abwesenheit von Geräuschen ist. Das ist halt wieder so ein Ding mit Worten. Nochmal, die Stille, die. Die Stille, die die Abwesenheit von Geräuschen ist. Ja. Die wird durch Geräusche überlagert. Ja. Klar. Aber das ist einfach wie Bewusstsein oder so ein, ein, so ein Wort, was du immer irgendwie anders auch benutzen kannst. Mhm. Wir haben, jedes Wort hat so diese sinnliche Entsprechung in der Welt der Erscheinung und in der Gegensätze Wir haben wir so einen Gegensatz Stille und äh, Klang oder Geräusche und so. mhm. oder Stille als äh, Bewegungslosigkeit. Cool dann bewegt sich was und vorbei ist es mit der Stille. Ja. Jetzt bewegt sich aber immer was. Ne? Ja. Und Stille ist nichts, was man in dem Sinne suchen kann. So von, weil suchen tun wir halt Objekte. Etwa etwas, was Aufmerksamkeit ruft, nach Aufmerksamkeit. Stille ist aber was, was man sein kann weil man es halt ist, ohne Zutun. Das Zutun von, okay, wie werde ich jetzt still, ist das, was es irgendwie schwieriger macht, weil plötzlich ist eine Identifikation mit einer Aktivität, nämlich der Aktivität des Stillwerdens. Ja? Erstmal die Gedanken zur Ruhe kommen lassen. Und, sind Sie schon ruhig? <lacht> so. Stille ist keine, also hier, was immer mit dem Wort Stille gemeint ist, es ist, ist keine Errungenschaft, ähm, es ist nichts, was erreicht wird, oder so, sondern was, einfach was, was da ist.